Hallo und herzlich willkommen! Mein Name ist Christina Hellberg und ich bin freie Journalistin und recherchiere seit Jahren zu dem Thema Desinformation im Netz. Und wir schauen uns heute gemeinsam an, wie eigentlich die Bilderrückwärtssuche im Internet funktioniert. Also, auf geht's! Wir starten auf der Google Startseite und klicken einmal auf das Wort Bilder oben rechts. Dann klicken wir auf das kleine Kamerasymbol in der Suchleiste und befinden uns jetzt in der Benutzeroberfläche, mit der wir Bilder rückwärts suchen können. Dafür können wir entweder direkt die Bild-URL hier einfügen, also den Link zum Bild oder wir können das Bild hochladen von unserem jeweiligen Gerät. Wir werden beides einmal ausprobieren anhand eines Beispiels. Dieses Bild wurde stark in sozialen Netzwerken verbreitet, verbunden mit der Behauptung, es zeige die Stadt Dortmund in Nordrhein-Westfalen. Wir wollen das überprüfen mit einer Bilderrückwärtssuche. Dafür machen wir einen Rechtsklick, kopieren uns hier die Bildadresse, gehen zurück zu Google und fügen uns die Bildadresse hier ein. Dann klicken wir auf Bilder suchen. Alternativ könnten wir auch das Bild einmal speichern, Bild speichern unter, dann auf dem jeweiligen Gerät speichern, dann zu Google gehen, Datei auswählen und dann am jeweiligen Speicherort auswählen, öffnen klicken und auch dann wird das Bild rückwärts gesucht. Die Ansicht ist vielleicht erstmal ungewöhnlich, das Bild wird hier in Miniaturansicht in der Suchleiste gezeigt und es wird ergänzt durch automatische Suchbegriffe. Diese können teilweise daneben liegen, ist das der Fall, sollte man diese einfach ergänzen durch passendere Begriffe oder indem man zum Beispiel die Behauptung hier wiederholt. Bei den Ergebnissen basieren die ersten Ergebnisse vor allem auf dem Text, also den Suchbegriffen, die hier ergänzt wurden. Das ist oft nicht besonders hilfreich. Besser sind die Ergebnisse oft unter optisch ähnliche Bilder. In diesem Fall sehen wir aber hier kein passendes Bild. Die besten Ergebnisse bietet meistens die Sektion Seiten mit übereinstimmenden Bildern. In diesem Fall finden wir zahlreiche Faktenchecks, die uns zeigen, dass das Bild nicht aus Dortmund stammt, sondern aus Bulgarien.